Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improve Wi-Fi, heute mit der Penny Stock Aktie First Graphene in der Analyse. Bevor ich näher auf das Geschäftsmodell von First Graphene eingehen werde, möchte ich in das Thema Graphene mit folgender Fragestellung einführen. Was haben Verbundwerkstoffe, Belege, Energiespeicher, insbesondere Batterien und zu guter Letzt Baugrundstoffe wie Beton gemeinsam? Antwort, sie alle bieten Märkte für den Einsatz von Graphen als zusätzliche Komponente, welche dann die Qualität der genannten Produkte erheblich verbessern. Um dies besser nachzuvollziehen zu können, blicken wir kurz einmal darauf, was Graphen überhaupt ist und welche Vorteile Graphen in diversen Bereichen als additive Beimengung oder bei, partieller, bei partiellem Einsatz bieten würde. Also, was sind die Vorteile von Graphen? Graphen ist das dünnste Material, das jemals isoliert wurde und nichtsdestotrotz ist Graphen 300 mal stärker als Stahl und das leitfähigste Material der Welt. Und Beläge und Elastomere bekommen durch die Beimischung von Graphen eine deutliche Verbesserung, ihre wichtigsten Eigenschaften wie zum Beispiel Zugfestigkeit oder Abtriebfestigkeit, werden dadurch deutlich verbessert. Und bereits eine Beimengung von 0,01% Graphen im Beton könnte den Fußabdruck von Beton um schätzungsweise 30% senken, denn durch die minimale Beimengung von Graphen würde der Beton deutlich widerstandsfähiger sein und es würde weniger Beton für die gleiche Stabilität benötigt werden. Da Beton weltweit für 85%, äh, 85 äh, für 8% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, bietet Graphen also auch aus umweltschutzpolitischer Sicht viele Vorteile. Wie du in dieser Grafik siehst, bietet Graphen also zahlreiche Vorteile und neben den bereits genannten wie Leitfähigkeit und Stabilität, bietet es darüber hinaus den Vorteil der Widerstandsfähigkeit gegenüber auch Hitze bzw. Feuer und Wasser. In Kombination mit dem geringen Gewicht von Graphen empfiehlt sich das modifizierte Kohlenstoff, auch insbesondere für Verwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und damit werden wir auch schon bei der zweiten Ausgangsfrage. Was ist Graphen? Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120 Grad von drei weiteren umgeben ist, sodass sich so ein bienenwabenförmiges Muster ausbildet. Erstmals entdeckt bzw. hergestellt wurde Graphen im Jahr 2004 von Konstantin Nevoselov und André Greim, welche für ihre Untersuchungen an Graphen dann im zweiten Jahr 2010 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden sind. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Graphen wird derzeit in viele verschiedene Richtungen an einem Einsatz von Graphen geforscht. Potenziale bieten aufgrund der Leitfähigkeit auf jeden Fall der Bereich Superkondensatoren und Akkus und Graphen in Form von Graphenoxid ist gasdicht und gleichzeitig permeabel für Wasserstoffmoleküle, H2O-Moleküle und dadurch ist ein Einsatz als Wasserfilter oder eine hermetische Versiegelung ja durchaus geeignet. Und auch ein Einsatz in der Photovoltaik ähm, als Solarzelle der dritten Generation mit einem Wirkungsgrad bis zu 60 Prozent war zunächst vielversprechend, dass man das damit realisieren kann mit Graphen. Allerdings erscheint dies nach neuerer Forschung leider doch nicht möglich. Interessant wird es bei Graphen insbesondere im Bereich der Computerhardware. Neben der Verwendung in Mikrochips könnte Graphen auch bei der Realisierung einer stabilen und haltbaren Speicherzelle für künstlich neuronale Netze mit zwischen Zuständen statt binären Werten seinen Dienst erweisen. Also hier geht es dann auch schon in Richtung Quantencomputing. Und keine Frage, Graphen ist ein wahrer Wunderstoff, bietet enormes Potenzial. Warum hört man also bisher erst so recht wenig von Graphen und warum ist der Markt noch so klein? Die Tatsache, dass Graphen bisher erst recht sparsam in den eben genannten Anwendungsbereichen eingesetzt wurden, ist, liegt am hohen Preis, welcher bei Graphen derzeit leider noch der Fall ist. Teilweise sind die Preise dort pro Unze dann höher als bei Gold. Nichtsdestotrotz hat sich bei der Produktion von Graphen viel getan in den letzten Jahren, muss man ehrlicherweise zugeben, sodass sich Graphen mittlerweile in deutlich größeren Mengen Kapazitäten produzieren lässt und die Produktionskosten auch gesenkt werden konnten, wenn auch noch lange nicht ausreichend. Die Marktnachfrage nach Graphen habe sich in den letzten zwei Jahren fast vervierfacht, das sagte Dr. Thomas Reuss, der Co-Leiter des Projekts am Fraunhofer-Institut tut, Zitat, durch die Stärkung von Standards und die Schaffung maßgeschneiderter hochwertiger Materialien erwarten wir, dass wir bis 2025 über Nischenprodukt und Anwendungen hinausgehen und eine breite Marktdurchdringung erreichen. Dann könne man Graphen in allgegenwärtigen Gebrauchsgegenständen wie Reifen, Batterien und Elektronikgeräten einsetzen. Sollte er sich diese Prognose bewahrheiten, so wird First Graphene einer der Hauptprofiteure sein. Mit einem Produktionskapazitätsmaß von 100 Tonnen Graphen pro Jahr stellt sich First Graphene auf ihrer Homepage als der weltweit größte Graphenlieferant dar und das Unternehmen existiert allerdings auch schon länger noch als Graphen überhaupt existiert. Nachdem im Jahr 2004 dann die Entdeckung von Graphen die Runde machte, nannte sich das Unternehmen von First Graphit in First Graphen um und stellte gleichermaßen auch das Geschäftsmodell in dem Maße um, dass man sich fortan auf die Produktion von Graphen konzentrierte und viel Geld in die Entwicklung neuer Herstellungsprozesse von Graphen investierte. Und schauen wir nun auf die Resultate dieser strategischen Neuausrichtung des Geschäfts, denn hier hat sich nun anscheinend ein mögliches Game-Changer-Ereignis vollzogen, denn in diesem Jahr teilte First Graphen die Entwicklung eines neuartigen Verfahrens mit, mit welchem man auch aus Petrol, material äh, ja, Graphit, Graphen und in dem Sinne dann grünen Wasserstoff gleichermaßen erzeugen kann, wobei natürlich sowas wie der Wasserstoff dann ein Nebenprodukt ist. Petri äh, Petrolum, oder ich weiß nicht genau, wie das ausspricht, ist ein Leichtöl bzw. ein flüssiges Stoffgemisch von Kohlenwasserstoffen, die durch fraktionierte Destillation von Erdöl gewonnen werden kann. Die Eigenschaften des Stoffgemisches sind von den jeweiligen genauen chemischen Zusammensetzungen abhängig und können stark variieren. Doch kommen wir nun zurück auf das neue Verfahren, welches vom Forschungsteam des Unternehmens Anfang des Jahres das erfolgreich demonstriert wurde, dass mithilfe der neuartigen Technologie in einem einzigen Schritt effizient Graphitmaterial produziert werden kann und Graphen produziert werden kann, wobei das einzige Nebenprodukt grüner Wasserstoff ist, das heißt es wird in dem Prozess kein Kohlenstoffdioxid produziert. Finanziert wurde die Forschung zum großen Teil von United Kingdom Government Sustainable Innovation Fund und First Graphenes Technologie eröffnet den Produzenten von Petroleumprodukten mit dem neuen Verfahren dann auch die Möglichkeit neue nachhaltigere Absatzmöglichkeiten für eigentlich weniger <lacht> umweltschonende Kraftstoffe zu finden. First Graphene ist jetzt auf der Suche eben nach Industriepartnern, mit denen gemeinsam man gemeinsam an der weiteren Entwicklung der Kommerzialisierung dieses neuen innovativen Verfahrens arbeiten will. Und die Autoren des Whitepapers zum First Graphene Verfahren deuteten äh, ja an, dass der Prozess, da er Equipment verwendet, das ohne weiteres verfügbar ist, relativ unkompliziert auf kommerzielles Niveau skaliert werden könnte. Als Fazit der Entwicklung dieses neuen Verfahrens lässt sich aus meiner Überzeugung mitnehmen, dass unter der Prämisse, dass Graphen in absehbarer Zeit einen Industriepartner finden wird, die Technologie ein starkes Wachstum von First Graphen initiieren könnte. Hier sei allerdings kritisch zu hinterfragen, inwiefern das neuartige Verfahren tatsächlich für eine massentaugliche Verwendung nutzbar ist. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten von First Graphen. Dabei beginnen wir mit den allgemeinen Daten. First Graphene ist eine australische Firma, welche aus dem ja, Bergbau und Explorationsgeschäft, insbesondere im Bereich Graphit kommt und nach erstmaligen Herstellen von Graphen sukzessive ihr Geschäftsmodell auf die Produktion von reinem Graphen, oftmals dann in Pulverform, ausgerichtet hat. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 140 Millionen australischen Dollar, was einer Börsenbewertung von 84 Millionen Euro entsprechen würde. Derzeit sind insgesamt 545 Millionen Aktien im Umlauf. Davon sind knapp über 70% Prozent der Aktien im Streubesitz, 15% befinden sich in Hand privater Unternehmen. Und die letzten 15% werden von institutionellen Anlegern gehalten. Betrachtet man die Liste der größten Aktionäre, so findet man hier tatsächlich keinen einzigen Einzelaktionär mit über 5% der Aktien. Und auch die üblichen verdächtigen Großaktionäre wie zum Beispiel BlackRock sind hier nicht zu sehen. Betrachtet man die Bilanzentwicklung ähm, und auch die Entwicklung der Aktienanzahl, dann muss man aus Sicht des Aktionärs ein negatives Resümee ziehen im Jahr 2020 wurden die Aktien um knapp 4% verwässert. Fairerweise muss man hier allerdings natürlich sagen, dass in einem solchen neuen und noch kleinen Markt, einem allerdings extrem hohen Potenzial, eine Kapitalerhöhung zur Realisierung wichtiger Forschung und Expansionsbestrebungen durchaus sinnvoll sein kann und entsprechend, wenn dann die Früchte der Arbeit da sind, möglicherweise die bessere Alternative zur Fremdkapitalbeschaffung sein kann. Stichwort Fremdkapital. Schauen wir nun auf die Bilanz von First denn anders wie bei vielen anderen jungen Unternehmen, in einem noch unsicheren und unetablierten Marktumfeld, taucht in der Bilanz von First Graphene deutlich weniger Fremdkapital auf. Dafür umso mehr Eigenkapital, die kurzfristigen Vermögenswerte übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um mehr als das Zehnfache. Selbiges gilt auch für die langfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Und diese positive Relation von den Vermögen und Schulden spiegelt sich dann auch im Debt to Equity Ratio wieder, während First Graphene seit Seit 2015 überhaupt nur zwei Jahre mit einem signifikanten Schuldenanteil vorzuweisen hat, das ist das Vermögen des Unternehmens insbesondere seit dem Jahr 2019 stark angeschnitten. Das natürlich auch mit der bereits erwähnten Kapitalerhöhung zu tun hat. Also nicht unbedingt jetzt als operativer Erfolg an sich verbucht werden kann. Seit Ende 2019 kletterte das Unternehmensvermögen zwischenzeitlich von 8 Millionen australischen Dollar auf 12 Milliarden, äh 12 Milliarden, 12 Millionen australischen Dollar und mittlerweile liegt es wieder knapp um den Dreh bei 10 Millionen australischen Dollar. Bilanziell sieht es für First Graphene also relativ solide aus, doch wie steht es mit den Gewinn- und Verlustentwicklungen? Hier sieht es nämlich nicht blühend aus, auch wenn es seit Beginn 2020 wieder leicht aufwärts geht mit den Einnahmen, so lässt sich konstatieren, dass die letzten fünf Jahre für First Graphene kein Wachstum hervorgebracht haben, abgesehen von den operativen Ausgaben, die gestiegen sind. Der Gewinn des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren um 8% gesunken und betrachtet man den Dreijahreschart, so lässt sich mit genügend Optimismus der Anfang eines neuen Aufwärts Trend erkennen, welcher dann möglicherweise durch das neue Verfahren zur Produktion von Graphen endgültig signifikant beschleunigt werden könnte. Bei aller Innovation und bei allem Potenzial muss man allerdings weiterhin realistisch bleiben, was die operativen Ergebnisse angeht. Bisher sehe ich persönlich First Graphen noch mehr als einen Vorreiter, ein Forschungsunternehmen und weniger als einen Graphenproduzenten, Graphenproduzenten, bei dem die Wachstumskurve seit einigen Jahren steil nach oben geht. In den letzten fünf Jahren gab es nicht ein Quartal, bei dem First Graphene einen Umsatz von mehr als einer Million australischen, geschweige denn eine Million US-Dollar oder eine Million Euro aufweisen konnte. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, bleibt ungewiss, bis das Unternehmen operativ profitabel sein wird. Das Dauert sicherlich noch. Spätestens bis zum Jahr 2025 sollte das Unternehmen allerdings entweder operativ schwarze Zahlen schreiben oder aber ein enormes Umsatzwachstum aufweisen. Denn bei der derzeitigen Marktkapitalisierung ist es schwieriger, langfristig Aktionäre von der Unternehmensidee zu überzeugen und auch der Fremdkapitalmarkt bietet einem kleinen Unternehmen wie First Graphene nur sehr beschränkt Möglichkeiten für günstige Konditionen an. Die Aktie notiert derzeit bei etwa 17 Cent. Wer so ein großer Pennystock-Fan ist oder aber wer gerne sehr, risiko ja, sehr risikoreiche Aktien kauft und die Strategie hat mit vielen Positionen Minus zu machen, um es mit ein paar Top-Performer-Aktien auszugleichen, dem kann ich von einem Kauf hier auf jeden Fall nicht abraten. Das Unternehmen bietet Potenzial und preislich lässt sich bei der geringen Marktkapitalisierung durchaus Profit aus der Volatilität schlagen, welche man hier im Chart ja auch nochmal sieht. Für mich persönlich ist die Aktie als solide Investment-Idee sicherlich keine Option. Eventuell werde ich aber mit dem niedrigen Geldansatz dann mal 50 bis 100 Aktien spekulativ kaufen und halten. Einfach mal schauen, was daraus so wird. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Also, wie gesagt, es ist jetzt keine rationale Entscheidung, glaube ich, bei der Aktie, dass man da sagen kann, okay, hier gibt es jetzt genau äh, da Gründe für, dass man da einsteigt und die Chancen und Risiken sind so und so aufgestellt. Es ist schwierig zu bewerten. Das Ganze ist ein hohes Risiko da. Möglicherweise extrem hohes Potenzial, hohe Chancen. Wie man das Ganze gewichtet, muss jeder selber für sich bestimmen. Ich pers persönlich bin der Überzeugung, dass es sehr spekulativ ist, die Aktien zu Kaufen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht unklug wäre, die Aktien zu kaufen, nur hohes Risiko ist in jedem Fall vorhanden. Und bei einem kurs buchwertverhältnis von ca. 13 ist die Aktie definitiv auch nicht unterbewertet. Ja, in dem Sinne, macht's gut, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr genaueres wisst über die Aktie, eure Meinung natürlich auch, abonniert den Kanal, sofern ihr es noch nicht getan habt und in dem Sinne, bleibt gesund und ciao.